Grüß euch und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitz gerade im Zug, wie man sehen kann mit meinem Cousin und wir fahren jetzt nach Wölz. Und was mein Wös deren ist, das werdet ihr jetzt gleich sehen. So, wir sind jetzt in Wös angekommen, sind gerade beim Jufvatz, das ist das Jugend- und Familienzentrum. Und das ist heute halt so also eine Veranstaltung für Essit und der hat wird, jetzt, wird eigentlich jetzt kurz was verzählen über Essit. Grüß euch, ich bin hat ich bin schon zehn Jahre in der Jugendseelsorge mir sit und es ist eine geniale Möglichkeit für Teenager zwischen 11 und 18 ihre Freundschaft mit Jesus zu leben. Da geht es darum, dass du gute Freunde hast, mit denen du echte Abenteuer erlebst und noch dazu eine echte Freundschaft mit Jesus Christus hast. Da geht es darum, dass du richtig gute Zeit, gute Wochenende, gute Camps erlebst und gleichzeitig auch noch mehr verstehst, wer eigentlich Gott ist, wer Jesus Christus ist, du lernst ihn mehr lieben. Und du erlebst richtige Abenteuer mit diesen Freunden zusammen. Wir gehen zum Beispiel zum Skifahren. Wir machen Sommercamps gemeinsam. Wir gehen auch immer mal am Wochenende zum Reften. Und dabei gibt es auch immer fix im Programm die, die Heilige Messe. Oder wir beten einmal ähm, Rosenkranz gemeinsam. Oder wir haben eine Bibelbetrachtung. Und dann ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man auch echt was tut, um die Welt zu verändern. Dass man echt auf andere Menschen zugeht und ihnen sagt, hey, ich kann dir was Schönes anbieten, Jesus Christus, ey, hast dich schon mal mit ihm auseinandergesetzt und die meisten Leute sind eigentlich sehr dankbar, wenn jemand kommt und ihnen diese gute Nachricht bringt. Ja, ja also das ist einmal zu Essit und wir werden da halt jetzt auf Samstag, auf Sonntag verbringen, die Nacht und jetzt würde ich Ihnen einfach ein paar so Eindrücke vom Wochenend liefern. Das Wetter ist nice, chillen mit der Mais Geistige Massephase, wir stecken den Leib Die Truppe ist korrekt, die Stimmung ist perfekt Snapchat, Hashtag, keiner will hier weg Yo, Chillen mit den Churches, Mädels und den Jungs Trinken einen Smoothie, wir leben gesund Wir sagen Halleluja, sie sagen Hallo Loser Wir sind nicht cool, denn wir beten ohne Grund Aber weil es uns egal ist, was die Leute sagen Tanzen wir wie David, wiggeln um die Lade Hey Dude, geistige Schokolade, willst du etwas haben? Hä? Sie fragen, was sind das für Kids ey, das ist doch ein Witz ey Sie lesen die Bibel und machen daraus ein Mixtape Komm mal runter Habibi, du hyperventilierst, yo chill mit den Churchies, was geht bei dir, Bro? Hey! Ich bin gerade draufgekommen, dass ich keine Abmoderation gemacht habe und jetzt möchte ich das halt nachreichen. Also ich werde in Zukunft jetzt ein paar mehr Videos also für Acid bringen, weil ich finde, dass das eine coole Gemeinschaft ist. Weil da viel Spaß hat und ich hoffe es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sieht man sich schon beim nächsten Video. Fett euch! Hallo meine Zuschauer, grüß hallo! ele é o meu sonhaço. Oi, vamos.